Willkommen zurück zu F1 2018 hier in den USA. Nach Brasilien, kommen wir jetzt hier hin. So. Ja. Brasilien, die Katastrophe für mich, gut für meinen Teamkollegen. Ich hätte besser so. laufen können, aber ich, ich bin zufrieden, ich habe echt noch viel rausgeholt. Es was? war alles schon verkorkst durch den guten Serotkin. <lacht> Und er hat dann, was soll ich noch okay, groß machen? Setup. Dann beim Start hat er wurde mir Alonso so vor auto geschmissen und mm. kann ich nichts machen hoffen wir noch dass wir auf jeden fall fast in der wm kriegen können vielleicht die sind ganz ganz nah bei uns ich glaube 10 punkte waren es insgesamt das Problem wird glaube ich nur werden ob wir dann vielleicht noch Red Bull kriegen können es wird schwer aber ich denke ist es ist schon möglich und die Strecke hat richtig wenig Grip. Gibt's hier Boden um halt? Keine Ahnung, ich würde auf jeden Fall die Körbsen Cur in Ruhe lassen. Okay, dann gehe ich hier auf leichtere Federn. Ich ändere nichts am Setup. Bisschen Flügel anpassen. traue dem halt nicht ich könnte mir schon vorstellen dass es nass wird ich meine es wurde auch noch im, im, im brasilien rennen äh, nass obwohl kein gegen äh, angezeigt worden ist mhm. das stimmt. aber jetzt wo das Brasilienrennen sogar noch ganz solide lief eigentlich mit platz 8 hätte es beendet zwischen Unfall dann auf Platz 6. Und selbst Platz 8 war trotz der Fehler eigentlich ganz okay, muss man sagen. Von da, wo wir gestartet sind. Jo. Ich meine 13 und 15. So, dann höre ich mir mal Chef an, was er zum Wetter sagt. Ähm Nein, nicht mehr Updates, du Pisser! Wetterbericht! What? Was denn? Er sagt, der Regen hört in 10 Minuten auf. <lacht> Welcher Regen? Jeff, du Pisser! Ich hasse dich! Der, der, der steht noch in Brasilien Wetten, da steht so an der brasilianischen Ecke und sagt zu mir, oh, der Regen hört gleich auf. Ich bin aber nicht mehr in Brasilien, chef wurde nicht, mehr, wurde nicht mehr rausgelassen aus Brasilien, beziehungsweise in die ja. USA rein. Ja, mein Jeff wurde dort verhaftet, weil... Äh, bitte Platz machen. Ähm, oh, ja. Ähm, oder soll ich den Van Dorn Move machen? Ich gebe dir Windschatten. <lacht> ja, von mir aus. Nimm mir so viel Windschatten, wie du willst und dann fahr ich gerade Fahr raus, jetzt äh, rüber, bitte. Fahr jetzt bitte rüber. Ja. Jetzt sehe ich wie in Belgien eine Kollision machen müssen mit Bottas. <lacht> mm. oh. Ich habe ein sehr aggressives Setup genommen. Mal schauen, wie das funktioniert. Jo, das fühlt sich richtig angenehm an bei der Kur. Okay. Man kann fett, äh, man kann äh, Hotlap und überholen fahren bis zur vorletzten Kurve. Okay, ich bin eine Jahrzehntel hinter Hamilton, aber der ist auf Reifen. und Reifen. Oh ne, da kommt jetzt jemand aus der Box. Perez. bitte macht Platz. Und bitte fahr du mir auch nicht in den Weg. Oh Gott, Peres, perez habe ich gerade einen Regentropfen gesehen? <lacht> ja, glaub schon. Ich bin mir auch nicht gerade sicher, ob das ein Regentropfen ist. Ja. Du bist gefeuert! <lacht> Der Regen hält an! <lacht> naja. Du bist gefeuert, Chef! Ich will dich nicht mehr sehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte fahr mir keine rein, bitte fahr mir keine rein. Dann. Ich wollte dir eigentlich Windschatten geben, wenn du es abfängst. Wetterbericht! Im Moment stabil aus, er du erwartest keinen Regen? Regen? Was ist das dann <lacht> auf meinem Visier? Das hat er mir gerade gesagt. Das hm? hat er mir auch gesagt. Wir erwarten keinen Regen. Wetterbericht! Jeff, ich habe gesagt Wetterbericht. Okay, ich nehme dich aufs Wort. Wenn es ein Regen kommt, dann bist du gefeuert. Dann stelle ich, dann sage ich Jeff, sei leise und zwar für immer. Dann, dann, dann bezahle ich mal kurz den Mafia Boy und er äh, schießt dich und dann haben wir die Ruhe weg, Jeff. Ja, Updates. <lacht> ich gebe Je Jeff neue Aufgaben. <lacht> ich darf bei mir jetzt. Jeff, du bist gefeuert. Nein, also für mich nicht. Ich Was mag dir fehlen Daten. Du bist gefeuert! Da brauchst du keine Daten. <lacht> Jeff, du bist gefeuert. Jeff, du bist ein Arschloch. Du bist ein Arschloch, Jeff. Okay. Er, er antwortet mir nicht mehr, er hat keinen Bock mehr auf mich. <lacht> ich habe ver jedenfalls echt verschreckt jetzt. Oh, warum ist die Runde ungültig? Toll. Wie ich den Partner, ne? Jeff! Gehst du jetzt auf Ah ne, oh, nee, du hast, musst der Flügel wechseln. Ich bin auf Platz 4. Doch hinter das gehe, wolltest du fragen? Ihre beste Rundenzeit beträgt eine Minute drei drei. Kann, es sein, also dass, kann es sein, dass der McLaren relativ äh, stark ist auf der Strecke? Nö. Zwei Zehntel langsamer als ich. Wobei, ich habe natürlich auch ein, zwei große Fehler gemacht, aber zwei Zehntel ist er hinter mir. Der gute Alonso. So. Wobei, das ist wahrscheinlich hey. der Alonso-Faktor, der noch was rausgeholt hat. Ich gehe auf die frischen Reifen, safe is safe. Es sind nur, zwar nur zwei Zehntel, die die besser sind, ist mir aber wurscht. Ich will kein Risiko eingehen, ich will weiterkommen. Noch aus. Es regnet eh bald, wetten. Auch wenn Jeff es nicht sagt, deswegen tue ich jetzt die frischen aufsetzen. Okay, kein Risiko. Ups, Wetterbericht! Ach man, jetzt antwortet er mir nicht mehr. Ha, ha. Jeff, ich bezahle dich wieder. Du kriegst ein... Eine Gehaltskürzung. Gehst du jetzt wieder mit mir? Jeff, wenn er... Wenn kein ich. Gehalt kriegt, dann kann er keine Gehaltskürzung kriegen. Ähm, dann was kannst du mir noch so sagen? Ah. Ähm, ja, ich sag nur... Nett, er kann einen die schnellste Runde insgesamt sagen. Kannst du noch alles, Jeff? Zeig mal, Jeff, was kannst du? Nichts. Er hat noch Benzin ich für vier Runden, hat er gesagt. Ich hab gerade, Jeff, was kannst du? Der so, ich hab noch Benzin für vier Runden. Ich bin durchs Gras gerade gefahren äh, nach einem. wieder geben. Ja, ich bin gerade durchs Gras gefahren und ich habe sogar Zeit gewonnen. So ist der Windschatten, nicht die nach links. Also hier muss ich noch Zeit kriegen in der Kurve jetzt. Ja komm Ricardo, zieh durch. Zieh durch mein Junge. Werd groß. Mach was aus dir. Und geh nicht zu Renault. Ja. Ich habe ja auch nichts gesagt, Jeff. Deswegen hast du mich nicht verstanden. Ich sagte, dir, wenn es jetzt gleich anfängt zu regnen, Jeff. Dann ist dein Kopf weg. Dann kommt die Mafia und holt dich. Dann gab es mal ein Chef. Ein Chef in einem Walde. Tief in einem Walde. Ah, zumindest. 52.000 verbessert. Jo. Ja. Ich könnte dir vielleicht sogar. So, mein erste... Och, nö. Ist es jetzt ein Ernst? Jetzt kommt ein äh, McLaren aus der Box. Die wollen mich doch immer ärgern. Immer wenn ich meine schnelle Runde starte, kommen die immer aus der Box. Vielleicht gebe ich dir hatten, wenn mein Bisschen noch dann vorhanden ist. Jo. Ja. Hab Holy shit, habe ich die SS gut bekommen. Ich habe zumindest... Mal also in den ss Setup gottlike. Ich habe einen lila Sektor 1. Die hatte ich die hatte auch die Gott ganze like. Zeit. Der aus meiner ersten schnellen Runde ist sogar noch schneller. So Alonso, gib mir schon mal Windschatten. Ähm, bitte nicht auf die Strecke fahren, <lacht> danke. Ich kann ich nicht auf die Strecke gut gut fahren. <lacht> Du bist raus? Ich wollte Ricardo ärgern! Alonso, du Idiot! Der hat mir meine Runde zerstört, der Depp! Oh, schade! Wieso macht der Depp keinen Platz? Ich war. Du bist auf... aber nicht ernsthaft, oder? Doch. Ich wäre Platz 5 gewesen mit der Zeit. Vor Ricardo, hinter Hamilton. Egal. Also das Setup lasse ich, mich, lasse ich mir patentieren. Ich, wie? Ich soll Alonso so durchlassen? Ihr wollt mich doch verkackeiern. Der hat mir auch keinen Platz gemacht. Ich bin zwischen Hülkenberg und Leclerc. Ach komm, naja, der, der hat mich so viel Zeit gekostet. wie fehlen 18 auf meine Zeit. Ähm, du hättest mal sehen sollen, wie der mich ausgebremst hat, der gute Alonso. Ja, aber 18 ist denn dennoch was. Ich bin auch von der Strecke gefahren. Komplett. Das hat mich... Sehr viel Zeit gekommen. Ich bin durchs Gras gefahren. Nee, ich, ich zerstöre jetzt Alonso seine Runde. <lacht> das oh. war nicht Alonsos Runde, das war Alonso. <lacht> Ey, ich bin, hier, ich bin jetzt hier rechts außen übers Gras gefahren, hier rechts. Und hab Zeit gewonnen. Ja. Und hab ein Schild doch mitgenommen. <lacht> mach also, weiter, jetzt ich schon... Ich weiß nicht, was mit Alonso passiert ist. Mach ich mach weiter, ich darf jetzt von Platz 14 starten. <lacht> Siehst du, ich habe doch was Gutes getan. Alon... Jetzt nicht von... Alonso... hat zu Glück, Alonso ist... Ah, ne. Alonso ist eine Sekunde und ein Tausendstel schneller als sein. Ich habe gedacht, eine Tausendstel schneller als seins. Meine Reifen sind wieder am überhitzen, wenn ich richtig gesehen habe. Ne, geht sogar. Alonso hat sogar, Alonso hat sogar äh, theoretisch nur einen Platz verloren und zwar den an mich. Eine Frage, sind viele noch nicht gefahren oder bin ich einfach gut dabei? Alle sind Zeit... Na, nee. Fünf sind noch keine Zeit gefahren. Darunter... Oder nee, das sind die Anzeigen, wie lange die schon auf ihren Reifen sind, oder? Auf jeden Fall haben alle Zeiten gesetzt. Gut. Dann kann ich ja relativ entspannt sein. Ich fahre jetzt einfach noch mal eine Runde und hoffe, dass es klappt. Und ansonsten beende ich die Session. Ich will einfach sehen, was drin ist, ohne dass Alonso mich behindert. Interessant: Ferrari und dann Red Bull-Dominanz. Oh Gott, hast du es gesehen? Ich habe kurz auf die Zeiten geschaut. Ich habe nur gesehen, dass du irgendwie über einen Mein Auto ist abgehoben. Ich war komplett schräg gewesen. Ich bin auf irgendeinen Randstein gekommen, und mein Auto stand schräg. Oh hier, Gott. Hier habe ich Zeit oh gewonnen, Gott. da habe ich voll aufs Gas gehalten. War zwar gefährlich, habe es dann Zeit gebracht. Ich will einfach sehen, wie viel Zeit ich durch Alonso verloren habe, das sehe ich, wenn ich die Kurve dann gleich fahre. Weil noch eine Runde kann ich dann eh nicht mehr fahren. Wobei Vier Ey, Minuten haben wir. Macht keinen Sinn mehr. Ja, aber ich brauche keine Runde mehr. Ich will einfach sehen, wie viel Zeit hat mich Alonso hier gekostet. 7 Zehntel. Das heißt, ich wäre ungefähr deine Zeit gefahren. 7-8 Zehntel hat mich gekostet. Mhm. Oh Gott, oh Gott. Ich habe gar keine Traktion gerade mehr mit den Reifen. Bitte nicht kaputt gehen! Du findest. Oh. Ab, du findest oh. aber auch ganz neue Streckenwege. Ich hätte fast mein Auto zerstört. Ah, Hast du jemanden ah. berührt? Natürlich, mein Rad ist volle Kanne reingeflogen, mein Hinterrad. Du bist relativ sanft dagegen gerollt. Also bei mir sah das heftiger aus. Ich würde sagen, ich gehe jetzt in die Box und... ...freue mich auf Q2. Ich bin ich auch in Q2. Zwei ohne Auto. Nee, bist du nicht. Ja. Ohne Auto. <lacht> Können wir nicht wieder so in die 2000er gehen? Da hatte man immer äh, ein Trainingsauto. Warte, bist du sicher, dass ich weiter bin? Van Dorn ist vor mir. irgendwie habe ich Angst. Nö, nö. Wurde Ocon aufgehalten? Ocon? Ocon, es gerade eine Sekunde Verbesserung. Holy shit. Ja. Ich muss wieder raus. Ich muss raus. Ich bin kurz vorm Rausfliegen. Wer ah! soll dich denn schlagen? Ich habe mal... Du und Alonso seid ja vor mir. Das heißt, ich fliege raus, bevor er. Oh Gordon kann mich schlagen. Nein, das einfach nur nicht kaputt gehen. Ich war wieder raus. Ich speichere das Setup ab und dann gehe ich raus. Usa. Doch, ich schaue mir jetzt gleich nochmal auf den Zeitenmanager an. Ich bin kurz vorm Rausfliegen, wenn ich richtig gesehen habe. Es ich bin nur noch, so gesehen, P13. Nur noch zwei Autos sind hinter Le mir und Leclerc... Ocon ist auf einer Sekunde Verbesserung. Leclerc, Ocon ist schon längst vor dir. Oh. Ach, man Warte, ich schaue es mir nochmal an, jetzt entspannt. Du bist auf Platz 11. Ja, der ja, Platz 13, so gesehen. Ja, Leclerc hat gerade Alonso... zwei Zehntel Verbesserungen auf der Uhr. Alonso ist, ist vor mir, oder? von der Zeit her so gesehen. Ja, ist er. Leclerc? Ja, aber Leclerc ist gerade auf einer sehr guten Verbesserung. Der wird mich kriegen. Du bist trotzdem über Alonso gelistet. Ja, aber nicht mehr lange. Schau mal, Sainz war gerade P13. Schau mal, wo er jetzt ist. P17. ne er nee, Ericsson war das. Ericsson war... Der ist gerade zwei Plätze nach hinten drei Plätze nach hinten geflogen, weil ihn einer überholt hat. Nein. Nein. Das hat, das hat ihn keiner überholt. Eriksson hat keine überholt. Der ist schon die ganze Zeit 16. Ach so, nee, stimmt, Leclerc ist ja nach vorne geschossen, nicht dödel. Ja, vor dir, aber nicht vor Ericsson halt. Doch, doch, aber ich kenne die Regelung. Nicht ihr beide fliegt zuerst raus, sondern Harti und ich. Und seins ist seins ist draußen. Seins fährt eine Runde. Ähm, fährt Gasly der Runde. Oh Gott, Gasly ist auf einer Sekunde Verbesserung. Wo haben die ja auf einmal die? Ja. Ah! So, jetzt fährt. Seins los. Die Runde. Ich bin gerade kurz vorm rausfliegen, wie gesagt. Und gerade eben wollte ich noch entspannt die Session beenden. <lacht> da hätte ich geguckt, wenn ich auf einmal raus gewesen wäre. Ich will auch zumindestens vor dir starten. Oh Mann, du scheiß KI. Die KI hat nämlich mein ERS benutzt. In der Outlab. So, ist dass das, die KI mir nicht sagt, wie viel sich seins in Sektor 1 verbessert hat. Und ich bin nur noch P13, ich bin nur noch genau vor dir. Ja, das heißt, Nächste, mit 18. Rückstand bist du vor mir. Mandor <lacht> ist in der Box. Gastly und Partly und alle haben ihre Zeit. Ja, so es ist, ist, ist nur noch Seins da und die beiden Williams, die noch eine Runde fahren können. Ja, seins hat, hat er mich gekriegt schon. Der fährt noch. Der kriegt mich. Und ich bin gerade auf einer richtig beschissenen Runde. Ich krieg meinen göttlichen Sektor 1 nicht mehr hin. Der göttliche Sektor 1 ist geradeaus fahren. Nee, ich habe da in den sechsten Gang geschaltet und habe mich so um die Kurve gedriftet. Das hat mir eine halbe Sekunde gebracht. Das kriege ich aber nicht mehr hin. Und er ist drüber, das ist eine schöne Zeit. Und Siehst du, ich raus. bin 16 da. Ja, du brauchst 30.000 drin. Vorwand Oh, oh, oh. Das waren angefahrene Reifen. Wie viel hast du dich verbessert? Ich bin durch, ich bin durch. Wie viel hast du dich verbessert nochmal? Drei Zehntel. Ja, okay. Auf, ich hab schon, aber die Reifen waren dreizehntel schon am ähm, äh, äh, Reifen. Ich dachte schon, ich hab. Oh, ich hätte zwar, Hui. Jai, jai. Und siehst du, ich hätte die Session aufgegeben und wäre rausgeflogen. Weißt du, wie ich dann ausgerastet wäre? lustig gewesen oh. ne das wäre nicht lustig gewesen ich hätte nichts dagegen gehabt hm. Puh, aber so ein spannendes quali hatte ich seit langem nicht mehr ich fand's geld langweilig <lacht> für <lacht> mich war spannend guck mal du kannst schon mal ein letzter werden das session ja ich kann noch... und nicht vorletzte und weißt du was das tolle ist ich muss nur zwei drei autos schlagen dann bin ich weiter Fahr, wer es soll besser werden. Sei doch einfach so 13, und dann starten wir zusammen in der äh, siebten Reihe. Nee, weißt du, jetzt, was ich jetzt erstmal mache? Ich gehe jetzt auf die Supersoft und fahre damit eine Runde auf den harten Reifen. Ich will sehen, was ich damit reißen kann. Ich glaube, du findest da nichts. Also ich würde sagen, du solltest da mehr Runden mitfahren mit dem Reifen. Ja, ich fahre einfach damit ich für fürs, ähm, fürs Rennen Übungen habe mit dem Reifen. Ich weiß, dass ich mit dem nichts reiße, deswegen. Würde ich aber erstmal eine Ultra-Zeit setzen, bevor ich eine Supersoft-Zeit setze. Eben nicht, weil später ist die Strecke besser, es soll wärmer werden. Und ich habe nur einen Ultra-Soft-Reifen. Alle anderen beiden sind langsam super Supersofts. Also ich fahre immer auf den es sinn zuerst zu sagen. Ich habe es gemacht zur Sicherheit, damit man mal eine Zeit hat. Ich werde auch so eine Zeit haben. Und schau mal, ich war langsamster der Session. Sozusagen der noch von denen die noch fahren, also es ist es eh wurscht. Kimi sagt hallo. Kimi kann sich selbst flügel kaputt. Machen hat er schon. Also er ist <lacht> reingefahren, aber kein Schaden. Ja. Mal sehen, was er macht, wenn ich stehen bleibe. Aber er checkt, dass er vorbeifahren soll also, oder wenn du mit mal aus, in die Bremsen rauslässt. So. <lacht> soll ich mal machen? Ja. Wuppa! Das waren Bremsen. Das habe ich... Hab ich gesehen. Ich habe danach gebremst, damit ich nicht geradeaus gegen die Wand dort fahre. Ja, aber du hast gesagt, ohne, ohne Bremsen. Also... Ja, ohne Bremsen in die Kurve reinfahren und dann natürlich bremsen nach der Kurve. Bist nie um die Kurve gefahren. Vorher. So, dann fahre ich jetzt mal auf meine schnelle Runde. Viel Schwung aus der letzten Kurve mitgenommen. Es wird hoffentlich eine gute Zeit. Ja, wird die erste Zeit setzen. Boah, deshalb bin ich sehr weit rausgekommen. Ich hatte eine schöne Kamera in dem Moment, wo du quer standest. Ja, ich komme, bin ein bisschen rangekommen. So ungefähr bin ich die gefahren, nur dass ich nicht weit rausgekommen so, bin. Max, was darf wir vermutlich die erste Zeit setzen, wie es aussieht? Die Runde kann ich schon wieder abbrechen, die wird eh nix. Eine Frage, wenn ich jetzt keine Zeit schaffe, muss ich dann hinter euch beiden starten? Weil ich hatte die schlechtere Zeit im Qualifying. Dafür. Glaub nicht, es werden nur 13 Fahrer angezeigt, darum glaube ich einfach, dass du vom letzten startest. Ja, und dann wäre da ich 15. Schau, das wäre doch witzig, 13 fahren und ich werde 15. Das wäre ein New Record. Ne, ich glaube, du wirst einfach 13. sein dann. So. Charles Leclerc ist auf Platz 4. Nico Hülkenberg ist auf Platz 4. Wer wird den vierten Platz holen? Ocon nicht. Ocon war zu scheiße. Wer ist der Faust in der hinter mir? Vermutlich Paris. Ich dachte, mal meinst ihm, weil der auch nicht gerade gut gefahren ist. 38,4. Sagen wir mal so: Dir fehlen noch so dreieinhalb Sekunden. Sehr froh, dass das kein Corner-Cutting ist. 17 Verbesserung Das ist Corner Cutting gewesen. Ja, ach so. Ungültig. Stand nirgends. Oh, so. Dann lass ich mal Peres durch. Ne, dich lasse ich nicht durchfetteln. Nö. Nö. Kein Bock. Ich habe gehört, Ricardo hat noch keine Zeit gesetzt. Aber er kommt jetzt hier über die Genau Genauso wie Gasly. Welche ist eine Vollbremsung in den Vettel? Oh, Vettel fährt sich den Flügel ab. <lacht> Der Karl kommt über die Linie Platz 5 und Gasli auf Platz 11. Was bist du eben gefahren? 38-4. Nein, in, in Q1. 35,5 warst du. 35-0. 35, 0. 35 0. Du hast eine 34-5 gehabt und ich hatte eine 35-0. Ja, wenn du das schaffst, bist du vielleicht vor Gasly. Das war's auch. Ja. Was <lacht> soll ich zum Weiterkommen? Aktuell eine 34,8, aber Raikön wird nur mal rausfahren auf Platz 10. Und Seins hat auch noch keine Zeit gesetzt. Ja, das wird schon. Ich sag mit dem Supersoft komme ich weiter. Alonso hat auch keine Schau mal, Zeit man, gesetzt. Grad hell, das heißt die Strecke wird gleich besser. Bringt dir nichts, wenn du die Strecke nicht fahren kannst. Und die Runde nicht zusammenbringst. So, Sein Speed jetzt in die letzte Kurve und kommt auf Stadtziel und es wird eine gute Zeit. Nicht mal ein Zehntel schneller als vielen kollege aber er hat ihn geschlagen. Boah, eine richtig gute Runde bisher. Zwei Sekunden habe ich schon rausgeholt. war ein göttlicher erster Sektor wieder. Stand zwar nur 6 Zehntel bei mir in der Anzeige, aber. Ja, jetzt hat. aber ich habe danach habe ich ja abgebremst. Aber jetzt habe ich schon 3 Sekunden. Ich fahre hier gerade unter der 35er wahrscheinlich, wenn ich die fertig krieg. Ja. Ghastly hat sich verbessert, schön. Ich glaube, du schaffst aber nicht mehr als Raikön. Vielleicht noch schneller. Ja, zwei Zehntel liegen gelassen in der letzten Kurve, das ist so ärgerlich. Wie viel wäre ich mit zwei Zehntel geworden? Du wärst P10 gewesen. Nein! Vergiss aber nicht, dass dann noch äh, Raikön fahr, gefahren wäre. Aber das macht mir Mut! Schau mal, ich bin auf abgefahrenen Supersoft gerade eine ist richtig gute. Ich bin gerade so schnell gefahren wie du in Q1 fast mit abgefahrenen Supersoft. Ja wow, einmal. die Reifen werden auch schneller <lacht> in Q2. Ja, aber nicht so viel! Also ich schön, dass mal, ich. Ich habe schon 10% auf denen. Ich bin. das war die vierte Runde, die ich gefahren bin. Ich habe auf einmal Speed gefunden. Ich weiß nicht woher. Ich bin auf einmal abgespeedet. Jetzt hätte man mir Mercedes-Motor eingebaut und die Hypersoft aufgebaut. Ich glaube, der Grip hat da schon einen wichtigen Effekt. Ich meine, ich habe auch schon oft super Traumrunden hinbekommen in Q1 und so. Und da habe ich gedacht, in Q2 kann ich mich nicht verbessern. Habe ich mich dennoch mehrere Zehntel einfach, weil besseres Wetter und schnellere Strecke. Also, ich, ich sagte, ich komme weiter in Q3. Da bin ich mir jetzt relativ sicher nach diesem guten Supersoft-Stint. Ja. Vielleicht auf Ultras, das ist es aber auch. Ja. Auf Ultras würde ich ja weiterkommen. Also ich sag mal so... Es... wird schwer. Wieso? Ich mir Wie vor viel ich... fehlt mir auf den Neunten? Ja, fast eine Sekunde. WAS?! Wie könnten die auf einmal so viel schneller sein? Zwischen Gas... Auch Zwischen Gaslier und Ocon sind 8 18. Och nö... Ja, ich glaube, es würde nämlich auf Platz 11 hinauslaufen, wenn Raikon seine Zeit setzt. Ja, okay, Platz 11 ist auch schön. Ja, startest du drei Plätze vor mir. Also es sei denn, du findest jetzt wirklich nochmal mal schön, ja, so eine Sekunde, dann wärst du auf Platz 9. Beziehungsweise, wenn Raikon seine Zeit setzt, wärst du auf 10. Ist möglich, ist möglich. Ich habe einen großen Patzer in Kurve 1 gab einen großen Patzer in der letzten, äh, letzten Kurve. Dann sollen die Reifen schätzungsweise eine Sekunde besser werden, weil sie sollten am Anfang schon 7 Zehntel besser werden. Jetzt, wo ich so viel gefahren habe, werden die bestimmt noch mal ein Stückchen besser. Ich schau mal, was sagt er? Wie viel schneller sollen die Reifen werden? 1,2 Sekunden, also das wird 1,5 Sekunden Verbesserung, wenn ich alles hinkriege. Ja, dann bist du vielleicht auf Platz 6, wenn du das so umsetzen kannst. Bzw. 7, wenn Raikon eine Zeit setzt. Hm. Ich muss noch einmal so eine gute Runde. Also, ich krieg diesen Sektor 1, glaube ich, alle 10 Runden einmal gut. Das ist mein Problem, von einziges bisher. Ich habe ihn eigentlich in allen Runden ganz gut bekommen. So, du wirst glaube ich im ersten in der ersten Runde auf jeden Fall freie Bahn haben. Oh ne, da lassen Mercedes einen ihrer Fahrer aus. Das Hamilton, das heißt, ich darf keine langsame Outlet fahren. Na, ich muss jetzt keine so also eine langsame würde auch reichen. Es wird auch wieder dunkel, oder? Zumindest im dritten im, im er, äh, letzten Sektor ist es sehr, sehr dunkel. Das wäre jetzt mies, wenn ich jetzt das beste Fenster zum Fahren verpasst hätte, weil ich mit meinem Supersoft rumgerödelt bin. Dass so der Grip innerhalb von einer Runde alles wieder weg ist, das wäre jetzt. Wahrscheinlich hat es zu 300% Grip oder so in dem Moment. Ja. Weil es wäre so Das hat sich ja angefühlt, weißt du? weil ich auf einmal Zeit gut gemacht habe, wo man eigentlich keine Zeit gut machen kann. Und dann auf einmal hast du vielleicht so jetzt nach der Runde eine 1,36. Mhm. Das wäre lustig. Oh nö, die fahren jetzt einer nach dem anderen raus. Ich hoffe mal weg, bis ich meine schnelle Runde starte. Was für Flügel fährst du? Ich fahre ein stabil, ich glaube drei 3 er Du fährst auf mager und ohne ES, kommst aber auf 299. Ja, Interessant. Ist es gut oder schlecht? Ich weiß nicht. Ich habe noch nicht mal das Gas komplett durchgedrückt. Naja, es hat glaube ich sowieso limitiert, denke ich mal. So, dann eine Runde Ruhe von mir. Los. Ich hab den Rocky Lige. gemacht. Ja, das ist mir auch so das ist Ja, ich hab drei Zehntel dadurch verloren. Ich hab zwei Zehntel gefunden. Ich habe insgesamt so viele Fehler gemacht. Das war Katastrophe im ersten Sektor. Ich setze alles auf die zweite Runde dann. Dafür benutzt du aber viele ERS ja weil ich trotzdem noch eine zweite Runde ohne Probleme fahren kann und ich sehe gerade gemerkt dass ich dann dass ich keine noch weitere Runde fahren kann ich will so zumindest schon mal Leclerc kriegen wenn es reicht ja brauchst nur ein paar tausendstel also ist es unwahrscheinlich dass du zwischen Leclerc und Gasly landest wird es eher vor beiden landen also hast ja gesehen wie viele Fehler ich auf der Runde hatte und ich bin trotzdem P10 schon mal, also da ist noch Luft nach oben. Mm. Kommt halt nur noch. So vermutlich halt auf Platz 10 hinauslaufen. Aber Raikön wird jetzt auch noch seine Zeit setzen. Raikön ist noch in der outlet Charles Leclerc kommt über die Linie. Hat ah, 210 verbessert. Gasly kommt auch über die Linie. Dreizehntel verbessert, aber er ist nicht vorbei. Ah ne, hä? Okay, wurde irgendwie falsch angezeigt. So, Kimi Raikönnen. Wie viel fehlt mir auf Ocon? Auf Peres, besser gesagt. Äh. 4 etwa. Ja gut, das krieg ich nicht mehr hin. Ich hab's jetzt, ja jetzt habe ich es endgültig weggeschmissen oder nee das sind 13. dreizehntel sind dreizehntel ich habe es weggeschmissen Jährlich. Okay. aber ich war fair fertig ich könnte jetzt reikon aufhalten mache ich aber nicht dafür hast du eine perfekte ausgangssituation fürs rennen ja deswegen mache ich es auch nicht weil vielleicht ist die sogar besser oh gott verstappen was sollte das? Der hätte mich fast nur abgeschmissen. Ja, P11, bei mir steht's auf dem Lenkrad. Interessant, Greikön wurde aufgehalten von Gastly, ist ja noch Zweiter geworden. Mit der Runde. Ich hätte einfach die Session. Ich hätte mich an den Rand stellen sollen und zuschauen müssen, wie es. <lacht> Weil immer, man kann der KI einfach nicht vertrauen. Die fährt einfach weiter. Wie, als wäre nicht. Ich schätze sie noch ein Ungarn. Ist ja ganz gut. Ich kann immer noch ganz ja. gut den Fahrer vor mir abräumen, also. Also, Hä? ich kann gut noch meinen Teamkollegen abräumen, der ist ja nicht so weit weg. Äh, wie du willst <lacht> mich abräumen. Nee. Also das ist immer noch in Schlagdistanz. Ja. Weil, weil die Kurve ja schön zumacht. Ich könnte P1 ausräumen. Wenn ich das nicht vor dir mache. <lacht> erinnerst dich noch an. Wir hatten doch schon mal ein USA kompri und ich kann mich an irgendwas erinnern, <lacht> dass ich. war es im 2012 war, wo es im Regen war oder so. Irgendwo habe ich doch dann auf einmal habe ich die Traktion verloren, habe doch alles abgeräumt vor. Könnte 2012 gewesen sein. Ja, also Quali war ganz okay. Ach nee, das waren bei unseren 5-Runden-Rennen, war das. Äh, das also, für dich? ja. Ja, schön. Ähm, Lucky startet nicht so weit vor mir, das ist eigentlich okay. Ich konnte natürlich jetzt nicht mitfahren, das ist schade. Aber, ja, ich bin mir sicher, ich hätte ihn vielleicht schlagen können. Wer weiß, Lucky hat viel, viel Zeit gefunden, wahrscheinlich hätte ich die auch gefunden. Vielleicht auch nicht. Ja, und wir sehen uns ich dann. Ich hätte auf jeden Fall die, ähm, fast erstmal noch schlagen können, wenn ich so sehe. Aber, wenn ich schaue, weiter wäre es nicht gegangen und P9 reicht mir nicht, um die Ultras zu nehmen. Mhm. Ja, und ich denke, ja. wir sehen uns dann beim Rennen. Wir haben beide eine gute Startsituation. Platz 11 und 14 sollte ganz gut gehen, denke ich. Eine Sache sei noch kurz. So was interessant wirklich zu sehen ist. Ich bin da wirklich in so einer Lücke gelandet. Peres und Leclerc, die ist riesig. War ja auch schwer. Mhm. Ja, und... Na dann, ciao Leute. Ciao.